Hast du denn dann neue Zähne? Nein, ich hab ein Zähne. Echt? Wo kaufst du die denn? Aldi, Lidl oder Ludwig? <lacht> Nein! Wo kriegst du denn die Zähne her? Wo kriegst Nein. du deine Zähne her? Wo kriegst Nein. du deine Zähne her? Die wachsen! Ja. Ja. Ja. Ja. Vielleicht ja. beim Automechaniker, beim Automechaniker, vielleicht ja. beim Automechaniker, oder? Ja, wo kriegst du deine Zähne, deine Zähne her, deine Zähne her, deine Zähne her, ja, wo kriegst du deine Zähne her, ja, ich weiß das gar nicht. Jetzt ja, schreib doch. Vielleicht bei, vielleicht beim Bäckerbunke, Bunke, Bunke, vielleicht beim Bäcker Bunke oder wie sie auch alle heißen mögen. Ja, wo kriegst du deine Zähne her, Zähne her, Zähne her, deine Zähne her, deine Oh, sie wachsen nach, sie wachsen nach, sie wachsen nach. Mensch, das ist ja wunderbar, oder? Was ihr für ein Glück habt. Was habt ihr für ein Glück? Gut, dass das schon mal geregelt ist. Ne? Der ist, ist das, Moment, Moment, Moment, wir müssen jetzt einfach kurz besprechen. Ist das jetzt so ein Country-Song so oder so ein Metal-Song oder ist das mehr so ein gemütlicher Maulwurf-Regenwurm-Song? Oder, oder, oder ist das so ein Frühstückslied Nein. Ja, ich muss ja wissen Spielen muss. Was ist das denn so ungefähr für ein Song? Welche Musik Ball, ist das? Ist das so eine Musik? Auf die aufregt? Auf Oder du das dran, weil du bist weil du bist und bist Du bist du bist Du dann dran, weil du Dann dran. Du bist dran. aber nicht so Du bist dran. Du bist dran. Du bist dran. Yeah. <laughs> Morgen, es ist schön dich wieder zu sehen. Guten Morgen, lieber Maulwurf. Hast du Hunger auf Frühstück? Guten Morgen, lieber Maulwurf. Sag Peter, was isst du denn? Ja, was magst du denn so gern zum Frühstück? Das glaube ich nicht. Soll ich dir jetzt mal sagen, was der für ein Delikatessenessen essen hat? Ich esse Schlangen. Ich esse Schnecken. Ich esse Würmer. Ungegriffen. Aber der hier ist das andere. Ach so, ja dann ist ja wieder alles klar. Was er ist lieber, lieber Müsli. Was ne? reicht, Ein Jahrprodukt oder ein -Ding. Ne, Schneekoppe oder so. ist? <lacht> mit okay. okay, guten Morgen, lieber Maulwurf, schön dich wieder zu sehen. Guten Morgen, lieber Maulwurf, sag mal, willst du Frühstück? Guten Morgen, lieber Maulwurf, jetzt wär doch endlich mal. Guten Morgen, huh, huh, huh. los jetzt ja. aufgewacht. Welches Kuscheltier hat denn die Helen zu Hause? Hast du auch ein Kuscheltier zu Hause? Welches denn? Was nicht. Hast du vergessen, du hast eine Aufregung, du hast das nicht. Als ich so klein war wie du, das ist bei das Herzensier geschlagen und wenn ich habe mich dann habe angesprochen. habe ich gedacht, wieso lebe ich überhaupt? Ich oh. habe zwei Katzen. Es gibt, du hast zwei Katzen? Und Ich, auch. ich, und hab ich, vier und ich habe vier Haustiere. Da ja, einer eine Hundeleine und und, ein, und welche Knöpfe dafür, der da automatisch geht. Verstehe! Also mein Hund hat ein Herz der, und eine Seele der der und dann der Schicksal. geht auch automatisch, aber also dein Hund hat Knöpfe, dass der automatisch geht. Das geht. Es gibt wieder über Hunde. Und auch Lida über Katzen. So, Spielzeug. Habt ihr Spielzeug zu Hause? Ja! Welches Spielzeug hast du denn zu Hause? Ganz schön viel Lego. Ganz schön viel Lego, wow. Ich hab klein Lego. Klein Lego. Noch anderes Spielzeug? Ich hab Noch äh, ein anderes Spielzeug? Ich hab Lego. Ich hab Lego. Ich hab Lego. Ich habe so viel Spielzeug. -Auto. Boah, Leute, ich höre nur Markennamen. Sieht so sitzen viel auf Spielzeug, so wie Aussteine haben. oder Autos. Ich höre nur noch Markennamen heutzutage. Ne? Ich habe auch Autos. Du hast Autos? Ich Porsche? Nein, Elkabin. kleine Spielzeugauto. Kleine Spielzeugauto. Ich habe 24, äh, 24 Hot Wheels Autos. Hier ist das Leben noch in Ordnung. 24 Hot Wheels Auto mit der Markenname muss dabei sein, ist klar, ist klar, ne? <lacht> Und Hot Wheel-Bahn. Was, was hast du? Glaub, eine, -Bahn. eine ganze Hot Wheel-Bahn. Eine ganze Hot Wheel-Bahn, bei mir hätte die früher Autorutsche-Bahn aber bitteschön. Es gibt Lichter über Autos. Bum bum bum. Und da der die Gefällt es dir gut? Hier ja, mit der Musik. Ja. Ja. Lachen. Und übers Lachen. Ja. mal Ja. schimpfen, Ja. Na na na. Du ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Na na na. Du ein Gesicht dazu. Ja. Nur das eine Lied, das gibt's doch nicht. Und das ist das Lied? Ja, ehrlich gesagt, hat man kein Lied über mich geschrieben, ne? oder? Hallo, hallo, hallo, hallo. Könnt ihr mal ein Lied über mich Annabelle. schreiben? Annabelle, oh Annabelle, du bist so herrlich, in die Welt du willst. meine eine Welt kaputt? Ich hab, du... hab Hände sogar zwei und auch Haare wir ich hab einen und Bauch und eine Nase hab ich auch. Ich hab rechts und links ein Bein und ein Herr wochen nicht Stein. Und jetzt denke ich dir zu, hallo du. Boah. La la la la. La Geht euch einen gut? Hat er genug gefrühstückt, genug getrunken? Frühstück habt ihr bestimmt. Bauch. Bauch ja. Was esst ihr denn heute Mittag? Was gibt's denn heute Mittag? Was gibt's denn heute Mittag? Wissen, wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht. Aber bitte nicht mit Oliven. Aber bitte nicht mit Oliven. Weil ich Oliven gar nicht mag. Okay, vielleicht gibt's da. Ja also, mein, mach, ah, bei mir kochen sie, in meiner Kinderwohngruppe kochen sie Hähnchenbrustfilet, weil wir kriegen Besuch von außerhalb. Ähm, da wo Malte essen immer, immer, immer, Oliven! Oliven. Echt, die mögen die? Malte, mal! Ich mag die auch nicht mehr, ich hab die mal übergegessen, zu so viel. Deswegen mag ich die nicht mehr. Das das es gibt Lieder übers Trinken. <lacht> Look, look, look. Und auch Lieder über Hühnchen. <lacht> Nur das eine Lied, das gibt's machte. Und das ist das Lied. Galze la la la la la la la la la la la la I